1, grüße Sie alle auf das Herzlichste und freue mich, die Präsidenten, Geschäftsführer, alle, die heute hier mit. die Gäste. Zunächst darf ich Sie alle herzlich begrüßen. Sherzadin, liebe Freunde, eure. Ich freue mich auch sehr, dass es einfach mal heute hier ist, dass es in gibt, das O-Gymnasium gibt. freuen ist hier zu haben und oh, nur abstraktes.